Ja hallo, ich bin's, eure Tia aka Flash and Sorcery und wir spielen hier wieder ein neues Spiel und zwar Plug Ink Evolved. Das Spiel, oh Gott, oh Gott, ich habe nicht nachgeschaut, ich glaube, das gibt's äh, seit letzten Jahres. Also ich habe es zumindest dann ähm, ganz zu Anfang als Handyspiel, äh, als App runtergeladen. Ähm, habe da wirklich äh, manche Stunde dran verbracht, weil es eben auch sehr, sehr spannend ist. Und ich habe es jetzt eben über Steam nochmal für meinen Computer ähm, gekauft und heruntergeladen. Äh, auch das ist ein Spiel, ähm, was ich jetzt bei den Steam-Angeboten im Dezember mir geholt habe. Und im Prinzip geht es darum, dass ihr hier ein Virus oder eine Seuche entwickelt, die sich ähm, über die ganze Welt verbreiten soll. Und ähm, das Ziel dieses Spiels ist einfach, dass äh, alle Menschen sterben sollen und müssen. Und ähm, ich denke mal, wir starten einfach mal rein. Ähm, ich zeige euch eine Runde, ob ich nun gewinne oder verliere. Da gucken wir einfach mal. So. Okay. Ähm, es gibt hier auch die Möglichkeit, ähm, also es gibt hier, ich glaube, das war hier so äh, in-game, ähm, wie heißt nochmal mal, in-game äh, äh, Das mache ich nicht. Ähm, ich will jetzt nicht noch mehr Geld dafür ausgeben. <lacht> Bin ich ein bisschen geizig, ich weiß. Ähm, wir fangen als eine Bakterie an. So. Und auch hier äh, kann man sich hier noch ein paar Sachen dann eben auch freikaufen. Das mache ich auch nicht. Bop. Mal sehen. Ähm ich nenne meine Seuche Butzemann. So. Willkommen bei Plug Inc. Deine Wahl Bakterie. Um zu gewinnen musst du dich weiterentwickeln und dich auf der Welt ausbreiten. Lösche die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus. So. Startgebiet wählen. Wähle das Ursprungsland deiner Seuche. Durch das Anklicken der jeweiligen Länder erhältst du mehr Informationen. Wenn du deine Wahl getroffen hast, klicke die Startblase zum Bestätigen an oder klicke stattdessen auf ein anderes Land. Mh, gucken wir doch mal. Äh, ich wähle... Ich, ich gucke immer danach... Ähm wo man sich am, am besten weiterentwickeln kann. Hier zum Beispiel habe ich alles dabei. Und zwar Flughafen und ähm, zwei Hafenstädte. Deshalb nehme ich jetzt einfach mal Ägypten. So. Bop. Okay. Einer ist infiziert. Äh, ich schon stolpern. Einer ist infiziert. Butzemann befällt Ägypten. Butzemann hat den ersten Menschen infiziert. Status schwach und an hohe Temperaturen gewöhnt. Mit DNS-Punkten weiterentwickeln, um mehr Menschen zu infizieren. Das machen wir nochmal. mal. Hier, zack. So. Okay, Butzemann befällt Ägypten. Hier oben ist dann hier auch, ähm, wird immer gezeigt, wie momentan so der Stand ist. So, und hier habe ich jetzt die Möglichkeit. Also hier erstmal dann die Übersicht. So. Die Übertragungswege, das geht jetzt hier dann entweder über Luft, über Wasser, über Tiere jetzt, ähm, über Blut, genau. Und wir wollen jetzt so ein kleines bisschen ähm, bei den Symptomen dann eben dann auch ähm, mitmischen. Übelkeit, Schlafstörungen, ne, das waren die Zysten, gell? genau, mhm. Anämie. Ich habe jetzt erst zwei DNS-Punkte. Ich werde anfangen erstmal mit der Übelkeit, entzündete Magenschleimhaut verursacht Unbehagen, geringe Chance auf Infektion beim Küssen. Okay, dann ist es so. Entwickeln. So, Butzemann wurde erfolgreich weiterentwickelt. Du hast deine Krankheit mit DNS-Punkten weiterentwickelt. Weitere Optionen. Okay, so. Am, am rechten. Was würde im echten Leben geschehen? Plug Inc. ist ein hyperrealistisches Modell der Welt. Plane deine Strategien und entwickle deine Krankheit, indem du DNS-Punkte entsprechend verteilst. So. Äh, genau, berühre DNS-Blasen für die DNS-Punkte. Zerplatz zufällig auftauchende orange DNS-Blasen, um zusätzliche DNS-Punkte zu erhalten, die du zur Entwicklung deiner Krankheit einsetzen kannst. Bounce. Und guckt, jetzt habe ich hier unten dann schon wieder einen. Ähm, es macht schon Sinn, wenn ihr oben rechts dann eben dann auch ähm, den ähm, Schnelligkeitsbutton drückt. Butzmann beginnt sich auszubreiten. Butzmann breitet sich in Ägypten aus. Okay, so jetzt habe ich schon wieder drei. Also manchmal ist so ein kleines bisschen langsam, wie sich das entwickelt. Deshalb kann man auch ganz gut äh, dann ähm, die Zeit so ein bisschen dann äh, schneller schalten. So, lass mal gucken. Erbrechen. Der Ausstoß von infiziertem Material durch projektilartiges Erbrechen erhöht das Infektionsrisiko. Blah. machen wir. Entwickeln. Okay, so. Jetzt geht es ein bisschen schneller hier. Wie ihr seht, es tut sich auch was. Diese roten Punkte zeigen an... Wie sich das hier entwickelt. Um mehr über ein Land zu erfahren, drücke den Namen des Landes am oberen Bildschirmrand. Ba, ba, ba. Drücke i oben links, um noch mehr Infos zu erhalten. So. Guck mal, ich bin schon recht gut, oder? Butzemann infiziert Hunderte. Butzemann hat Hunderte in Ägypten infiziert. Was die Chance vergrößert, dass infizierte Personen gesunde infizieren. Entwickle deine Krankheit weiter. Das machen wir. Und ähm, je mehr ihr natürlich dann eben dann auch zusammen bekommt, ähm, die sich jetzt dann infiziert haben, desto größer ist auch die Chance, oh, das kann ich noch nicht machen, okay, desto größer ist auch die Chance, dass ihr euch dann, was rede ich eigentlich? <lacht> ähm, ich war eben etwas abgelenkt. Hm. Ein Safter aus 3D-Drucker löst Massenpanik aus neuer Roboter in Safter nach UN-Berichten wegen extrem verstörendem Verhalten in 17 Ländern verboten. Behörden versuchen, den Zugriff auf die cut datei einzuschränken. Also es gibt dann eben auch ähm, Informationen und News, äh, die jetzt nichts unbedingt dann eben mit solchen oder Ähnliches zu tun haben, die aber dann einfach mal passieren. So, wir sind ja an einem Hafen. Deshalb, sage ich mal, werden wir versuchen auch mal, guck mal. Die, Kranken, die Menschen erkranken immer schneller. Bla. Versuchen wir natürlich dann auch äh, von den Schiffen aus so viele Menschen zu erreichen wie möglich. Guck mal hier. Jetzt fängt es nämlich an. Proof. Wir haben jetzt elf. Hm. Und hier müssen wir natürlich jetzt weitermachen. Lass mal gucken. Äh, lügen wir den und. Äh Durchfall ist, glaube ich, gut, oder? Führt zur Infektion durch Stuhl und potenziellen tödlichen Flüssigkeitsmangel, betrifft besonders arme Länder. So. Und wir werden zusehen, dass wir jetzt hier auch dieses hier machen. Äh, genau, Erreger werden von Staubpartikeln übertragen. Das heißt, auch äh, in Sachen Flugzeuge kommen wir weiter. Nein. Butzemann hat das Hustensymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Jetzt geht's ab. Guck mal. Genau, Butzemann infiziert weitere Länder. Das seht ihr hier auch in den Schiffen, die ja dann in die anderen Länder dann eben auch gefahren sind. So, bop, bop, bop, ich will natürlich auch, Arznei in USA hemmt Infektion. Ähm, das hat wieder jetzt nichts mit Butzemann zu tun. USA ist ein wohlhabendes Land mit einem guten Gesundheitssystem. Um dich schneller auszubreiten, kannst du zum Beispiel deine Resistenz gegen Arzneimittel weiterentwickeln. Das ist gut, aber äh, da ich ja auch eher so ähm, im Norden dann auch ankommen möchte, muss ich auch hier die Resistenz für Kälte weiterentwickeln. Erreger entwickelt Resistenz gegen kalte Temperaturen und Klimabedingungen. Mach ich. So. Und hier? Antibiotika, oder? Erreger wird resistent gegenüber Antibiotika der Klasse 1 und 2. Erhöht Wirksamkeit in wohlhabenden Ländern. Machen wir. So. Dann haben wir noch acht Stück zur Verfügung. Lasst mal gucken. M Niesen ist gut. Niesen ist immer gut, damit kann man sich gut weiterentwickeln. So. Während einer Untersuchung fand ein Arzt in Ägypten eine neue Krankheit namens Butzemann. Sie scheint harmlos, muss aber untersucht werden. Sie trifft äh, auch anderswo, sie tritt auf anderswo auf. So. Das ist nicht gut. Erster Todesfall durch Butzemann in Ägypten bestätigt. Pech oder der Anfang von äh, etwas Schrecklichen? Nein, nein, nein, das, äh, das war nur Zufall. Äh, ansteckender als HIV. Butzemann hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als HIV. Eine extreme, ansteckende Krankheit. Ja. Und mein Plan geht schon mal so ganz gut auf. Ägypten startet Arbeit an Heilmitteln. Das ist für Butzemann nicht ganz so gut. Ägypten trägt als erstes ähm, Land den Ärzten auf, nach einem Heilmittel für Butzemann zu erforschen. Ohne äh, größere Fördermittel wird damit gerechnet, dass es länger dauern wird. Das ist wieder gut für uns. <lacht> so, guckst du. Jetzt geht's ab. Infizierte müssen husten und sich übergeben. Dadurch wirken sie eine Art Projektil hervor, das die Ansteckungsgefahr von Butzmann erhöht. Ja. So. Jetzt wollen wir hier nochmal weitermachen. Ähm, Menschen sind ausgelöst. Was? Menschen sind? Ausgelöst durch Schlafstörung gereizter und weniger produktiv. Ach, okay. Ähm, Paranoia ist auch gut. Irrenationale. Ich, ich kann heute nicht lesen irrationale Wahnvorstellung und äh, psychische Symptome Opfer sind Misstrauisch, vermeiden Behandlung und kooperieren nicht mit anderen gut so, dann wollen wir mal sehen was haben wir denn noch hier um, ein Anstieg der Körpertemperatur, Ansteckungsgefahr und um, des schweren Flüssigkeitsmangels kann tödlich enden. Und wir haben hier noch, die Haut ist mit Blasen überzogen und schmerzt. Ansteckungsgefahr Gefahr leicht erhöht. Mal sehen. Ich bin mir da momentan noch nicht so sicher. Ich habe jetzt noch 17 Punkte. Ich würde sagen, ich werde auf jeden Fall auch nochmal hier... Die Resistenz für heiße Temperaturen begünstigen. So. Guck mal, weil jetzt geht es nämlich hier richtig ab, wie ihr seht. Butzemann nimmt erschreckende Ausmaße an. Je mehr Menschen Butzemann quält und tötet, desto stärker werden diese Versuchen ein Heilmittel zu finden. Dring, denk dran, äh, wenn du deine Krankheit weiterentwickelst. Und das eben, ich, ich sag mal, auch so, so ein bisschen... Sehr gut. Äh. Hilfe! Mach. Ähm, das, das ist das im Prinzip auch so der Schlüssel äh, ihr müsst harmlos starten je harmloser ihr startet ähm, desto besser und äh, irgendwann holt ihr dann eben auch den großen Hammer raus sprich äh, dann kommen die äh, wirklich fiesen Symptome jetzt momentan äh, möchte ich mich im Prinzip einfach nur ganz geruhsam so, so ein kleines bisschen auch weiterentwickeln dürfen ähm, und ich möchte momentan jetzt so ähm, die Symptome die jetzt wirklich dann auch ähm, tödlich enden könnten noch nicht anklicken ähm, weil die Zeit noch nicht ganz reif ist. Ich möchte mich erstmal weiter verbreiten. Das ist der Plan. Und ich werde hier auch, damit äh, mein äh, Virus hier nicht gleich dann eben dann auch ähm, von den ganzen Forschern kaputt gemacht werden kann. Nö, nö, nö. So. Ähm, hier zum Beispiel dann auch hier die Antibiotika-Klasse 3 und 4 dann eben dann auch erhöhen. Sprich, ähm, dass da weiter die Resistenz aufgebaut werden kann. Das lehmt so ein kleines bisschen die Forscher, sage ich mal. Ja, sie kommen nicht so schnell voran. Und ähm, ich werde jetzt die Tiere einspannen. Und zwar erstmal hier dann Viehbestand und mh, Vögel. Vögel sind auch immer gut. So, jetzt habe ich noch 15. Äh, womit kann ich jetzt weitermachen? Ah, kann tödlich enden das ist doch auch gut. Die Haut ist mit Blasen überzogen. Ansteckungsgefahr ist erhöht. So, dann gucken wir mal weiter, wie es hier läuft. Ansteckender als die gewöhnliche Grippe. Butzemann hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als die gewöhnliche Grippe. Es ist die ansteckendste Krankheit, die es gibt. Was mich ein bisschen nervt... Saudi-Arabien schließt Landesgrenzen. Saudi-Arabien ist das erste Land, das die Ausbreitung von Butzmann durch die Verschärfung schärfte, <lacht> verschärfte Ein- und äh, Ausreisebedingungen einzuschränken versucht. Äh, wie wirksam es ist, wird sich zeigen. Ah, ich kriege euch schon alle. So. Okay, was, was wirklich schwerer ist, darauf wollte ich jetzt gerade kommen, ähm, in den nördlichen Gebieten halt dann äh, diese Geschichte dann ähm, weiterzuentwickeln. Das, äh, komischerweise jetzt so in den ähm, wärmeren Gebieten ist es wirklich um einiges einfacher, äh, dass sich die Leute anstecken, als in den nördlichen Gebieten. Deshalb pimpe ich jetzt auch gerade hier so diese Geschichte dass ich jetzt hier auch hier mit diesem Punkt ähm, entwickle Bakterien Mantel zum Schutz gegen alle Klimabedingungen. Das hilft mir auch nochmal weiter. So, und hier. Die Flüssigkeitsverluste durch Schwitzen erhöht aufgrund von schwacher Hygiene auch die Infektionsrate. Gefährlicher in kalten Ländern. Nehmen wir. Ähm... Mal sehen, was ist das. Das äh, klingt auch interessant. Ähm, zufällig auftretende Gedächtnisstörungen und Anfälle mindern äh, das unabhängige Handlungsvermögen der Patienten, kann tödlich sein. Okay, das ist jetzt das erste Mal, dass ich jetzt etwas anklicke, was tödlich ist oder potenziell tödlich sein kann. So, die Weltmeisterschaft wurde aus Angst vor Butzemann abgebrochen. Hey. Äh, Symptom-Kombo, Schnupfen und Durchfall verursachen ungewollt Unfälle, äh, folglich sinkt die Produktivität und, wird, und man setzt sich mit äh, Butzemann auseinander. Äh, unten am rechten Rand seht ihr schon, 8% ähm, ist jetzt hier dann schon äh, von dem äh, Heilungsserum fertig, da muss ich echt aufpassen. Um, und hier, er sagt es auch schon, die Entwicklung eines Heilmittels kann auf zwei Arten bekämpft werden, äh, entwickle aggressivere Symptome, um Länder zu vernichten, auffälliger, oder Heilmittelresistenzen, subtiler. So, Butzemann auf Beobachtungsliste gesetzt. Butzemann wurde in die äh, WHO-Beobachtungsliste aufgenommen und als gefährlich eingestuft. Regierungen wurden gewarnt, dass die Krankheit unaufhaltsam werden könnte. So sieht's aus, Freunde der Nacht. Und wir machen jetzt hier auch weiter. Und zwar bei den Resistenzen. Äh, DNS-Stämme der Erreger wurden wieder zusammengefügt. Entwicklung eines Heilmittels dauert länger. Ja, Ah, was ist das hier nochmal? Hm, der Erreger lässt sich im Labor nicht reproduzieren. Senkt zukünftige Forschungsgeschwindigkeit. Nehmen wir auch. So, dann gucken wir mal hier, wie wir weitermachen. Was ist das? Ah, gucken wir mal. Ein Zerfall der Epidermis verursacht große offene Wunden, die die Ansteckungsgefahr deutlich erhöht. Nehmen wir. Und wir gucken weiter, was passiert. Italien bei Heilmittelforschung führend. Äh, Italien setzt jetzt Forscher in infizierte Länder, um die Entwicklung eines Heilmittels für Butzemann zu beschleunigen. Zerplatze blaue Blasen und zerstöre ihre Forschung. So. Da ist schon einer. Genau. Zack. Come on. Zystensymptom äh, mutiert. Butzemann hat das Zystensymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Globale Forschung richtet Blick auf Heilung. Forscher auf der ganzen Welt konzentrieren sich ganz auf die Entwicklung eines Heilmittels für Butzemann. Richtig, gu guck mal, guck mal. Butzemann ist sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, ihr könnt mich nicht mehr stoppen, Freunde. Äh, große Mengen an infizierten Gewebe werden nicht mehr durchblutet und verursachen Gangrän. Gangren? Gangren? Hm? Verweste Leichen dienen weiterhin als Überträger. Nehmen wir. Gut, gut. Guck mal, dass das Problem ist jetzt. Ah, okay. Äh, hier mehr Tote als durch Pest. Ähm, neue Statistiken zeigen, dass äh, Butzemann mehr als 75 Millionen Menschen weltweit dahingerafft hat. Schlimmer als die Pest. Mein Problem ist jetzt. Äh, ah, ich wollte gerade sagen. Wunderbar. Ähm. Äh, Putzemann. Okay. Ähm Ich hatte nämlich schon so die Befürchtung, dass keiner bei Grönland sich anstecken würde. Das wäre allerdings dann fatal. Aber äh, wie ihr seht, äh, mein Virus hat es auch bis dahin geschafft. Ja, und schlimmer als die spanische Grippe. Guckt euch das an. Ich würde mal sagen, ich sollte gewonnen haben, schon fast. Aber wir wollen es den Menschen auch nicht zu einfach machen. Oh. Wo machen wir weiter? Okay. Mehr Tote als durch Pocken. Neun Statistiken zufolge ist Butzmann die tödlichste Seuche aller Zeiten. Mehr als 300 Millionen Menschen weltweit sind daran gestorben. Schlimmer als die Pocken. Wahnsinn. Baltische Staaten beginnt zu verfallen. Das Alltagsleben im baltischen Staaten, in baltischen Staaten äh, steht durch äh, Butzemann vor dem Zusammenbruch. Die Forscher... Ich, ich kann heute echt nicht lesen, sorry. Die Forschung nach einem Heilmittel beginnt nur langsam. Zack. Die Menschen in Grönland sterben schneller, als neue Menschen infiziert werden können. Das ist nicht gut. Ähm. Ja, nehmen wir. Aber es sieht gut aus für mich, guck mal. Ich habe schon wirklich so das Richtige auch ausgewählt. Die, Gesamtheit, die gesamte Menschheit ist infiziert. Die gesamte gesunde, was? Die letzte gesunde Person auf diesem Planet wurde vor kurzem mit Butzemann infiziert. Lähmung, Lähmungssymptome mutieren hier. Okay, Butzemann Baba. Okay, das sieht gut aus. Das Heilserum, 39%, 40%. Ich denke mal, das werden sie so nicht mehr hinbekommen. Äh, neuropathische Prozesse des Erregers in Frontallappen verursachen schwere Emotions- und Verhaltensstörungen. Deutlich schwerer zu heilen. Ja, und was ist das hier? Ein vollständiger Zusammenbruch des Verdauungssystems führt zu infizierten Abwasser, Flüssigkeitsmangel, Hunger und Tod. Nehmen wir. Zack. Trotz Zugriffs auf die besten Medikamente ist der Präsident an Butzemann äh, erkrankt. Es ist abzuwarten, ob der Präsident an der Macht bleiben kann. So. 22. China in einer verfallen fallen. Mhm. Unten seht ihr auch die Statistik. Man, man sieht da, wie dann äh, wirklich dann eben dann auch die infizierten Zahl nach ähm, unten stellen schnell. schnell. Äh, auf der anderen Seite die Totenanzahl dann eben auch nach äh, oben geht. Ich denke, wir haben es geschafft. So. Trotzdem die Punkte, die ich zusammenbekommen, die werde ich auf jeden Fall noch mal weiter investieren. Das Spiel, das ist nicht unbedingt ähm, ja grafisch so äh, edel aufgemacht. Also es geht wirklich hier äh, rein um die Simulation an sich. Trotz allem finde ich das Spiel wirklich unheimlich ähm, ja ähm, fesselnd. Also ich kann da wirklich auch sehr lange dran sitzen, weil es einfach auch ähm, schon interessant ist, wieso die Ab ja wie soll man sagen wie, wie alles dann eben dann auch langsam verfällt und ähm, wie die Mechanik dahinter ist. Ähm so. Und irgendwo finde ich das schon, so von den Abläufen her, mh, was von den Staaten auch gemacht wird, dass man dann eben dann auch anfängt dann die Flugha Fl Flughäfen oder eben dann auch äh, die Häfen selber dann eben auch äh, dann äh, zu schließen. Ähm, die Landesgrenzen dann eben auch zu schließen, ähm, dass jeder noch versucht dann dieses oder jenes äh, in Sachen Heilmittel. Ähm Butzmann wird Menschheit auslöschen. Butzmann hat die Welt trotz aller Bemühungen zerstört. Die letzten verbliebenen Menschen sind sich darüber bewusst, dass sie das Ende der Menschheitsgeschichte miterleben. And I think that's it. Das kann immer offen, oder? Ist da oben noch jemand? Grönland? Keiner mehr da. Ist hier noch jemand? butzmann genom vollständig sequenziert. Ähm, Wissenschaftler haben das Genom von Butzemann vollständig sequenziert. Äh, WHO-Forscher glauben, dieser Durchbruch würde der Suche nach einem Heilmittel helfen. Glaube ich nicht. 47 Prozent. Die meisten sind tot. Madagaskar? Ja, noch knapp 3000. Dort wert nichts mehr. Ähm, öffentliches Erleichtern, Symptomkombo. Durchfall und Wahnsinn treiben die Menschen dazu, sich in aller Öffentlichkeit und überall sonst zu erleichtern. Bemühungen um ein Heilmittel laufen auf Hochtouren. Das werden sie aber nicht mehr schaffen. Ich glaube, die letzten, das müsste wirklich hier. Die in Madagaskar, die sind schon alle weg. Ma. Butzemann hat alles Leben auf der Welt erfolgreich ausgerottet. Ja, wir haben es geschafft. Äh, in der Zeit von 661 Tagen. Ich glaube, da kann ich schon so ganz zufrieden sein. Das lief relativ äh, zügig ab. Ähm, also, wie, wie gesagt, äh, so wirklich grafisch ist das natürlich jetzt nicht ähm, viel. Das ist, äh, ist wirklich so äh, sehr simpel dann auch äh, aufgebaut. Ähm, wie ich aber schon sagte, äh, es geht hier wirklich rein um die Taktik. Ähm, wie baut ihr euer, ähm, eure Seuche am besten auf, dass ihr so viele Menschen wie möglich erstmal natürlich infiziert, um sie dann hinterher dann ähm, mit äh, Symptomen niederzuraffen? Und. Ähm, ich kann einfach nur sagen, probiert es einfach mal aus, wenn ihr euch dann eben dann auch für simulation interessiert. Und das war es eigentlich von mir. Ich wollte nur eine kleine Runde spielen, damit ihr so ein bisschen gucken konntet, was man hier jetzt dann machen kann. Na, und äh, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen richtig tollen Tag noch. Ja, gell? Bis dann. Tschüss.